کاسم به خو نپاکل ها به اند غلاب به اشک بوسه آره داری؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ منظور من؟ Einfach im Bett geschrieben. Manchmal denke ich, die letzten 30 Jahre hier in Deutschland, 35 Jahre in Deutschland. Was habe ich gemacht? Mit wer habe ich gesprochen? Mit meinen Freunden? Mit Kreis? solidarischen Menschen? Mit Regierungsanhängern? Mit Parteien? Mit wer haben wir gesprochen? Wer hat uns gehört? Ich will nicht sagen, gar nichts, weil dieser Kampf ist nicht mit uns eingefangen, das ging nicht mit uns fertig. Aber wir sind gemeinsam, wir sind auf der Erde. Das ist unser einziges Boot, das Wort Erde die alle draufsetzen und wollen wir unsere Sicherheit haben. Aber gibt es diese Sicherheit für alle? Vorher habe ich über drei Welten geholt. Erste Welt, zweite Welt und die dritte Welt. Erste Welt waren die Weisen. Das heißt, in dieser Zeit, die Weißen das Faschisten genannt. Aber das ist vorbei. Haben wir die Weißen haben sie auch gelernt. Zwei großes Krieg. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Haben sie erlebt? Haben sie gesehen, was passiert, ist, wenn man Nationalsozialismus auf den Beinen kommt? Wenn überhaupt. Was passiert das, wenn... Wenn in unserer Ecke, in, in Naos, in gesamte diese Ecke religiöse Faschisten in Macht kommen, das wussten wir nicht, was wir machen Aber das kann ich nicht nachdenken. Die wussten hier, im Parlamenten, im Politiker, verschiedene Parteien, sie wussten ganz genau, was passiert dass in dieser Ecke. Die letzten 40 Jahre. Jetzt gerade eine freund aus deutschland hatte über iran geredet hatte habe ich so verstanden von hier aus das können wir nicht, gar nichts machen das ist falsch von hier aus haben wir die gesamte dieser welt gefeuert haben wir in krieg gebracht von hier aus die maschinen läuft kriegmaschinerie läuft weltweit von hier aus ausbeutet die ganze Welt. Von hier aus dumm haltet die ganze Welt. Von hier aus Russland, eine von anderen Ländern, hatte diese Bedeutung. Ausbeutet, macht ihre Augen zu, genau wie diese drei Affen. Macht ihre Ohren zu, macht ihre Augen und Mund zu. Und redet und redet Meister Räder. Das muss man ändern. Das müssen sie ändern. Sie dürfen nicht mit Leben die Menschen in diese Ecke spielen. Das ist eine Spielerei. Jeder weiß das. Jeder bewusste Mensch weiß das. Das ist eine Spielerei. Sieben Monate, die Menschen versuchen in einen Schritt weiter. Sie versuchen, mindestens ihre, ihre, ihre Stimme auswählen. Alle Welt hat geholt. Aber reagiert nicht. Reagiert nur die normalen Menschen. Sie sind solidarisch. Deshalb, ich gehe nicht zu den Regierungen und Parteien, sondern zu den Menschen hier. Wir brauchen euch. Wir brauchen die gesamte Welt. Ein Nein zum Krieg, ein Nein zu jeder Art von Faschismus, egal wo ist das, religiöse Faschismus oder anderes Form Art. Nieder mit dem Islamischen Republik. Nieder.